Ja, heute haben wir wieder einige interessante Titel für Sie vorbereitet. Äh, würde ich hier gern mit dem, mehr, den Sie im Hintergrund sehen, Dein, deine äh, D-Nice Minds Corporation ein Wert aus Kanada mit dem Symbol DNN. Und wir hatten schon am Freitag festgestellt, dass es hier ein ja, ausgesprochen hohes äh, Optionsvolumen gab, äh, speziell natürlich auf der call -Seite. Wir sehen auch jetzt im dritten Tag in Folge, nach dem Donnerstag und Freitag schon das Volumen, so hoch war, in Anstieg mit zusammenhängendem Anstieg der Aktie selbst. Natürlich muss man hier ganz klar sagen, die Aktie hat sich ja jetzt innerhalb von einer Woche schon fast verdoppelt, aber wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie schnell so etwas ähm, ja noch viel größere Ausmaße annehmen kann und die größten Wetten, die wir aktuell sehen, gehen hier auf 2,50 Dollar bis zum 19. März. Das ist so ein Stück weit die Option, die Sie hier auf der linken Seite sehen. Um, man liest im Prinzip hier immer das Datum dann um, vor den Strikepreis von rechts nach links, dann 19 21. Hier sind 181.000 allein in den letzten zwei Tagen in diese Option geflossen und das würde bedeuten, dass wir in den nächsten drei, vier Wochen mit Sicherheit noch einen weiteren Anstieg hier erwarten können. Um, sollte sich das bewahrheiten, sind es dann auch über diesen Preis von 2,50 Dollar. Jedenfalls sind das die Spekulationen. Was macht der Wert? Der Wert selbst... Ähm ist im Bereich, oder das ist ein kanadischer Titel, aus dem Bereich Uranium. Hier sagt man ja für dieses Jahr auch ähm, eine größere Nachfrage voraus, was mit Sicherheit auch hier einer der möglichen Gründe für den wirklich exponentiellen Anstieg der Aktien in den letzten Tagen mit sein wird. Und ähm, ja, von daher ähm, glaube ich, äh, dass wir hier vielleicht auch noch den ein oder anderen Titel aus einem ähnlichen Bereich erleben werden. Ähm, in der Aktie selbst sieht man es, glaube ich, auch sehr, sehr gut hier dargestellt. Äh, wenn Sie nur einmal ähm, auf das Aktienvolumen hier unten blicken, dann ähm, werden Sie feststellen, dass hier ähm, auch genau in diesen drei Tagen natürlich ein extremes Volumen alleine bei der Aktie gehandelt wurde. Und ähm, vielleicht da auch nochmal kurzer Blick auf die dementsprechenden News, äh, was wir speziell heute zu dem Wert hier gefunden haben sind hier bei Yahoo Finance ähm, das ähm, ja, zusätzliche Volumen was natürlich hier ähm, zustande gekommen ist äh, was 1700 Prozent Anstieg im Volumen bedeutet hatten wir ja gerade gesehen und hier ähm, dass es halt zwei große äh, zusätzliche Aktienpakete zum Kauf ähm, gibt, wo die Firma natürlich auch nochmal Kapital generiert, was sie sich gerade in der jetzigen Phase auch ganz gut ähm, gebrauchen kann. Das ähm, der aktuelle Wert ähm, von ähm, ja, heute. Natürlich haben wir auch, oder wollen wir natürlich auch auf die Kommentare aus ähm, den Videos ähm, mit drauf eingehen. Da gab es ähm, eine Frage zu Alibaba. Alibaba Sehen wir hier im Hintergrund ähm, den Chart. Da ist es, äh, muss ich sagen, recht ruhig geworden in den letzten ähm, Wochen. Zeit der großen Bewegung hier ähm, Ende des Jahres, wo die Aktie kurzzeitig eingebrochen ist, hatten wir es auch schon häufiger thematisiert. War in der Form auch immer ein wichtiges Thema hier für uns äh, jetzt äh, muss man schauen, wo die Reise so ein Stück weit hingeht. Ich glaube, der charttechnisch zumindest, ich glaube, um die Nachrichten hier im Detail alle zu prüfen, würde es sicherlich etwas mehr als ähm, die Zeit, die uns hier zur Verfügung steht, benötigen. Aber was hier, glaube ich, ganz gut ist, ähm, dass wir hier so ein Stück weit ähm, jetzt einen weiteren Ausbruch aus dieser kleinen Seitwärtsbewegung sehen. Also Tendenz aktuell, würde ich jetzt schon einmal behaupten, natürlich auch dem, positiven Umfeld des Gesamtmarktes geschuldet weiterhin positiv, ähm, soweit sich das hier zumindest darstellt und natürlich wollen wir in dem Atemzug auch einmal einen kurzen Blick auf die Optionsdaten werfen. Nicht, ähm, ja, Wir werden jetzt nicht so viele Informationen daraus ziehen können, wie vielleicht bei den gerade eben gesehenen kleineren Titel, ähm, den wir ähm, aus Kanada hatten. Hier sieht man, Optionsvolumen ist natürlich nach diesem Gap, was wir letztes Jahr hatten, stark zurückgegangen. Also der Wert ist momentan nicht so im Fokus, ähm, hat sich jetzt in der Form auch ähm, nicht ähm, wirklich mit einem großen Anstieg im Volumen hier ähm, gezeigt. Von daher gibt es natürlich attraktivere Titel, aber ähm, von meiner Sicht aus äh, haben wir hier zum einen natürlich hier die ähm, Unterstützung bei 250, die sicherlich jetzt für den Einstieg ähm, als mögliches Stoppkurs gelten kann. Und ich denke mal, Ziel sollte dann schon auch hier in kurzer Sicht wieder die 300 Dollar Marke sein in den nächsten ähm, Wochen, zumindest wenn der Gesamtmarkt hier ein Stück weit mitspielt. Ja und weitere Infos auch in der kommenden Woche. Also vergessen Sie nicht zu unserem Kanal zu subscriben, um nichts zu verpassen. Für jeden Kommentar sind wir Ihnen natürlich dankbar und freuen uns auch auf Ihre Kommentare hier entsprechend mit einzugehen. Vielen Dank.